Im folgenden geht es um Balkendiagramme in Starter. Und da gibt es drei verschiedene Diagrammtypen, die häufig verwendet werden, die ich jetzt kurz vorstellen möchte. Und in den drei folgenden Videos werde ich dann zeigen, wie man diese Diagramme in Starter erstellen kann. Die drei Diagrammtypen sind zunächst das einfache Balkendiagramm, dann das gruppierte Balkendiagramm, schließlich das Balkendiagramm mit Mittelwerten. Das einfache Balkendiagramm ist immer dann sinnvoll als Visualisierung, wenn wir eine Häufigkeitstabelle vorher angefordert haben. Das Beispiel, was wir hier sehen, ist, die Leute wurden gefragt, wie häufig sie Sport treiben. Wir hatten hier eine ordinale Skala, die von täglich Sport treiben bis zu gar nicht Sport treiben geht. Und ähm, wenn ich mir das mit einer Tabelle anschauen möchte, dann ist dafür eine Häufigkeitstabelle geeignet, weil ich hier eine univariate Analyse durchführe, also mich auf eine einzelne Variable beschränke und mir die Häufigkeit der einzelnen Ausprägungen der Variable anschauen möchte. Wenn ich dann das Ganze als Diagramm machen, erstellen möchte, dann wähle ich eben das einfache Balkendiagramm, in dem die einzelnen Ausprägungen der Variable dargestellt werden. Der zweite Diagrammtyp, der uns für, für uns interessant ist, ist das sogenannte gruppierte Balkendiagramm. Beim gruppierten Balkendiagramm schaue ich mir jetzt den Zusammenhang von zwei Variablen an. In diesem Fall vergleiche ich die Sporthäufigkeit von Männern und von Frauen. Hier macht als Analyseform, als Tabelle zunächst mal eine Kreuztabelle Sinn, weil wir uns ja den Zusammenhang von zwei Variablen anschauen, die nominal bzw. ordinal skaliert sind. Und wenn ich diese Kreuztabelle erstellt habe und dann gerne ein Diagramm haben möchte, das den Zusammenhang aus der Kreuztabelle grafisch darstellt, dann macht das gruppierte Balkendiagramm Sinn. Weil ich dann im gruppierten Balkendiagramm erkennen kann, wie viel Prozent der Männer treiben täglich Sport, wie viel Prozent der Frauen treiben täglich Sport. Und das natürlich auch für alle anderen Ausprägung der abhängigen Variable zum Sport. Und der dritte Diagrammtyp ist dann der ba das Balkendiagramm mit Mittelwerten. Dort haben wir vorher einen Mittelwertvergleich gemacht, weil wir eine abhängige Variable hatten, die metrisch ist. Und hier in diesem Beispiel haben wir uns das monatliche Erwerbseinkommen von Männern und von Frauen angeschaut. Und wenn ich diesen Zusammenhang dann als Diagramm darstellen möchte, dann ist das Balkendiagramm mit Mittelwerten das Diagramm der Wahl. Soweit als Überblick zu diesen drei Diagrammtypen. In den folgenden Videos zeige ich, wie man die Diagramme in Starter erstellt.